und willkommen mein name ist an die und ich begrüße euch zurück zu let's play test of asperia die definitive edition in der letzten folge haben wir uns am kolosseum noch hier also ist nicht als gestern passiert aber ähm, im letzten part meine ich ich habe keine ahnung wir haben das kolosseum gemacht 200 bandkampf mit jedem charakter und mit jedem charakter geschafft und jetzt sind wir hier in der nekropole der nostalgie stufe verhängnis und ja Gegner sind Level 50, Level 150. Ich habe mich auf Level 150 gelevelt. und ihr wisst, wie es abläuft. Ich gehe hier rein, ich suche hier einfach irgendwie was, bis ich irgendwie was finde, kämpfe mich hier durch die ganzen Ebenen durch und ja, sobald irgendwas erwähnenswertes auftaucht, dann schalte ich euch wieder rein. Also bis gleich. Ich hab was gefunden, ja und zwar schon in der ersten Ebene und ja ich habe mal halt was versehen Dämonenzahn auf das Ding geworfen und das hat irgendwie gereicht obwohl das Licht ist was war kein Sinn okay oh, dann sind die wahrscheinlich nicht Licht wir haben einfach eine riesige Magieabwehr oder was also ähm, ist versteinert nicht gut. Ich habe übrigens gemerkt, dass einige Gegner ja ganz schön stark sind. Und schon auf die Level 175. So losgehen, was ich nicht so gut finde. Das macht den Ding auch. Das ist halten alte Kohle. Was muss ich den Rest hier neu liegen? Die sind nur noch Level 110, das ist nicht schlecht. Also nicht ich muss noch weiter aufnehmen oh, wow. wir dauern ganz schön lange jetzt ohne Rita. wieder versteiner ehrlich dann schalte ich euch wieder rein wenn ich was finde also bis gleich so ebene 3 truhe licht machen wir die fertig vorhin konnte ich irgendwie nur... aber einige angriffe das ist nicht damit irgendwie nee mach mal so nein nicht das licht licht licht, licht großer wagen äh, nein. nein nicht darauf so Die dann sind ganz schön groß hier jetzt ey. Das gebiet ist zu riesig super Junge auf hochtouren okay auch nicht schlecht wo oh, ich mich eigentlich die auch noch irgendwie so ein rennen machen ich nicht so ähm, ich habe eine richtig gut kombi gefunden hier ja, für diese ganzen ebenen jetzt dauert noch nicht mehr so lange wo ich habe ähm, und zwar ja, raven eine fähigkeit womit er tp und hp oder kp absolviert guck dann ich das an treff boom, alles voll das ist nicht schlecht und ja dachte erst diese Fähigkeit wäre nur für normale Angriffe also wenn er mit normalen Angriffen Gegner trifft dann bekommt er wieder AP da sieht man ja auch ne aber nee, auch noch andere Angriffe bekommt er AP und ja, ja fast um Sieg das ist krass ne? und jetzt gucke ich Maritas TP an und sie hat noch mal hinkriegt hier sie hat nämlich eine Fähigkeit womit äh, ja auch TP absorbiert wenn sie Gegner killt und Bedeutet, ich habe jetzt noch zwei weitere Charaktere, wo TP gar kein Problem mehr sind. Repeat hat auch noch hier sein Ding, hier sein Alpha Hund Dingen ausgerüstet, dieses Asteroid da hat und dadurch gehen ihn auch nicht die TP aus. Und ja, ich habe jetzt drei Charaktere, bei denen mehr oder weniger TP jetzt kein Problem mehr sind. Richtig nice, und ja, und ja, ich habe ja auch noch Dings ich glaube jäger zwei ausgrüße mit raven Und ich glaube es gibt mir ein bisschen mehr erfahrungspunkte wenn ich zugeht erledige das für die ganze gruppe auch noch das ist auch nicht schlecht ich habe irgendwie im letzten in der letzten ebene irgendwie war mit 180.000 erfahrungspunkte bekommen was glaube ich ein bisschen viel war auf der ersten ebene habe ich nur irgendwie die hälfte oder so bekommen also ja ich habe jetzt mal wenn ich einen fliegenden gegner erledige habe ich irgendwie eine chance mehr erfahrungspunkte zu bekommen da ich eine Menge von denen finde, komme ich auch eine Menge Erfahrungspunkte. punkte aktiviert? Also ja. Das ist ganz schön krass hier. So, wollte ich noch auf den Laufenden halten. Ich suche jetzt weiter nach ton und dann sehen wir uns, wenn ich wieder dort finde. Bis gleich. Truhe auf... Ich glaube, das ist Ebene 5. Ich weiß es nicht. Hallo, ist mein Mikro an? Okay. Alles klar, Gut. Äh, ignorieren wir das. Äh, machen wir diese Truhe put Und zwar mit... Ritter, ich brauche Feuer, weil das ist Rot. Also machen wir mal, ne? Mach mal neu, Rot, ne? Hat man noch nicht. so wer jetzt zufällig da reinläuft, ja, an dem Pech gehabt. So, dann kaputt. Alter, das fiel aus. Ist immer noch am Leben, das Ding? Kaputt. Herz der herzen herzen Was nicht was das ist? Okay, cool. Können wir das wieder ändern und Charakter wechseln. Warte mal. Oh, du bist neu, sehe ich gerade. Habe ich noch gar nicht. Sieht aus wie Bosse, ja. was gerade irgendwann absorbiert. Oh Gott, mit Zauber mit Raven. Ja, alle hoch und ähm. oh wo bin ich wenn da okay das dauert aber noch ein bisschen bis hier da gehen wir mal den ganzen rückweg hier so raus so unglaublich weit glaube ich wohl eigentlich schon so, ich sehe euch dann wenn ich raus bin hoffentlich so soll ich da mal kurz machen um den pad auch irgendwie zu füllen ja, ich glaube nicht ey ist euch da wenn ich mehr was finde, das gleich so, ebene 5 wir haben ich nehme jetzt mal an die hälfte erreicht ich würde sagen wir gucken uns mal unsere ausbeute an und zwar einmal Blüpp, super junge auf hochtoren das ja habe ich mir schon gedacht wäre okay, das schon weg das ding äh, das schild den ich bekommen habe äh, ich glaube der war nur für Flynn. Ne? schutzschild oder irgendwie so was Schulterschild Ach, sieht man natürlich wieder nicht. Hm, ja, okay. Nur da. Ja, nur da. Also ja. ein bisschen all. Natürlich lieber wieder die Schutzpole ausrüsten. Ne? Ja, Gut. Dann äh, super großer Junge auf hochtouren hieß er glaube ich. Ne? Super Junge auf hochtouren Ja, what? egal Ja, da ist ein bisschen riesig. Sieht viel größer und stärker aus als die echte Version. Vielleicht ist das die echte. Moment mal, kommt da irgendwie ein gibt Am Schaden. Kommt übrigens ein speicherpunkt dabei auch nicht schlecht. Kommt irgendwie so alle zwei Gebiete mal. ersten ein habe ich so ein Gefühl. Äh, nö. Schade. Okay. Äh, nee, ich tue lieber die ganze Gruppe ausrüsten auch wenn das cool aussieht. So und dann das letzte, habe ich noch nicht geguckt, oder ist. Äh, Herz der Herzen irgendwie ne? da. da. ist ein Stab. Mit da ein paar geile Effekte. Erholungszauber, heilen blügen für begrenzte Zeit keine Zeit zum Zaubern, wenn du dich von einem Niederschlag erholt hast. Das ist doch auch nicht schlecht. Ne, das kann man da auch mal gebrauchen, noch, ne? Mein Gott, wie schwach das ist jetzt. Wie schwach unsere Charaktere sind ohne Teufelswaffen. Krass, okay. Habe ich wieder was zum Lernen? Das also ist auch nicht schlecht. Und ja, ich sage sagen, ich gehe weiter und hoffentlich finde mal wieder was in den nächsten Raum. Am besten der Waffe oder so, hat wäre cool. Und dann, ich zeige euch mal, wie die Gebiete hier aussehen, ja. Langsam krass. Der Weg hat sich übrigens gekreuzt. Ich habe natürlich wieder den weiteren Weg genommen. Der hat mich dann wieder äh, in dem nächsten gebracht in den in ebene fünf und habe mich nicht irgendwie skippen lassen was ich gut finde und ja das hier sieht genauso aus wie der allererste äh, von ebene 1 hier der fahrt also ja schon gewusst wie man das macht und ja gut wenn ich was finde sage ich euch bescheid also bis gleich wieder so dann haben wir die nächste truhe boom äh, müssen wir rita auswählen boom ich muss schon wieder dinge ist ja sehr... ausrichtung ist eigentlich egal dauert ja vor lange irgendwie das ding zu erledigen oh, das ding macht schaden alter ausbreitende flamme erhalten cool er hat schaden gemacht ist nicht schlecht hat voll viel schaden ausgehalten meine ich ja, noch nicht so weit entfernt vom ausgang sind ja auch ebene äh, 7. und da war einfach nur zwei gewege die man gehen kann einmal nach unten rechts welcher uns zum Dings gemacht hätte direkt in die nächste ebene einmal einen sehr langen weg und schatzraum auf dem weg war welchen der gerade gesehen habt, also ja, weil irgendwie offensichtlich welchen Weg ich gegangen bin, welche ne? mich hier hätte was skippen lassen können. Ein bisschen auffällig, ich habe so das gehört das Spiel, wird ein irgendwann austricksen und dann einen, einen voll langen Weg geben und einmal einen voll kurzen und dann ist auch einmal der kürzere Weg hier der richtige, da der nicht irgendwie skippen lässt. Ja, voll unfair. So, ist sind wieder so weit, mal den Level ab. Cool. Ich glaube, wir sind es 155. Alle ne? cool raven hat jetzt auch 9900 kp. Cool, so weil das hat was ich gerade bekommen habe. Ausbreitende Flamme, das ist ein oh cool Kommt irgendwie bekannt vor. Eine Art Waffe gab es irgendwo anders schon mal. Vielleicht nicht jeden auf spiel aber okay. Darauf kritisch alle ungefähr werden es immer jetzt fügen kritischen Chance zu. So, ja, warum nicht? Hat übrigens ja links schon gelernt. Erholungsabwehr war glaube ich, ne? Hat sie irgendwie automatisch ausgerüstet, nachdem ich die Waffe entfernt habe, was ich irgendwie komisch finde. Und ja, bitte sagen mir, ist ein Speicherpunkt. Hier ist kein Speicherpunkt. Ja. ja bitte sagt mir, der nächste Weg ist nicht so nervig riesig. Die sind jetzt alle voll riesig, die Gebiete. Der letzte Raum hier, den wir jetzt gerade gemacht haben, der ehrlich gesagt der einfachste bisher. Und es nur zwei Wege, die du gehen kannst. Also ja, das war gut. So, wir sind eben 8 und ei, ei. den Raum hatte ich aber auch schon mal. So, dann muss ich erstmal wieder hier laufen. Dann muss ich so laufen oder wahrscheinlich zurück, damit ich aus Versehen hier reinlaufe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kämpfe muss ich dann machen. Also ungefähr sieht mein Alltag jetzt hier aus in diesen blöden Dingen. Aber egal, wir kriegen Level up, wir kriegen mehr FP, das ist auch nicht schlecht. Ich sehe, ich wenn ich was finde. Bis gleich. So, nächster Schatzraum und zwar auf Ebene 10. Wird wahrscheinlich der letzte sein, nehme ich mal an und wir haben noch die ausgerüstet, cool. Dann machen wir mal diese Truhe kaputt, welche ich auch Feuer ist, ja. ja da drin ist der schwert Oger reißzahn aber das klingt wie eine Waffe für äh für Juri. Ich habe mir das so gefällt, Die Juri ist schon stark genug. Wir brauchen noch mehr Zeug, mehr Fertigkeiten und so. So, dann mal weiter. Ich werde das hier definitiv wieder schneiden, weil das Gebiet, wo ich jetzt gerade drin bin, ist riesig. Es alle Felder sind ausgefüllt. Da ist ein riesiges Quadrat und in jeder ecke des raumes sind äh, schatzräume und Dabei dabei kann der zweite nicht ich abgesucht habe also ja ich kann vielleicht sein dass einer noch da irgendwo drin ist wenn ja scheint schon rein aber ich jetzt also ja bis gleich so wir sind am ende der ebene angelangt und sind level 157 cool ne? ähm, wir gucken uns noch mal an was wir gerade bekommen haben in der letzten ebene Schwert, ne? Das dämonen Schwert, Dämonenschwert Ogerreißer. das sieht cool aus. Feuer und Dunkelheit, ich hm ein bisschen blöd, dass die Attribute haben, aber ich werde ja sowieso nicht mehr benutzen. Also von daher sind ja egal. Überlevel Team 3 Ja, als ob ich das jemals kriege. 96, alles klar, du mich auch gut. Juri braucht nicht wirklich neue Fähigkeiten aber gut wenn du was sagst äh, kann ich noch mal gucken kann ich vielleicht noch jemand anderen damit ausrüsten ich glaube nicht ne. Ne, no jury okay dann machen wir uns wieder auf und besiegen wieder so ein ding hier das ist ein bisschen langweilig dass ich nur gegen die Viecher kämpfe ja der team ist schon okay ist ja eigentlich egal schaffe ich auf jeden fall da so, wir ja auf das ist noch nicht mal das ist ein gegner den ich Oh, zwei, okay, Hades. Off. oh hier sind drei. Okay, das könnte vielleicht noch ein bisschen nerviger werden. Aber das eine Viech, das habe ich schon drei, vier Mal irgendwie gerade in der letzten Ebene erledigt und dann ist noch fünf Level höher. So, ich zeige euch mal meine Lieblingsattacke, die ich die ganze Zeit hier einsetze. Oh. Ich mal schön 1000 KP zurückbekommen für also, ohne die treffen wäre wäre hier ein bisschen schwieriger, aber ist auch egal. Nein, nicht hoch ein Rita. <lacht> ja, mit Fußball alles hier hoch wieder. Okay, da war jetzt schon einige Level 175er viecher bekämpft. Habe Hätte ich jetzt geahnt, dass hier vielleicht der Gegner schon auf Level 175 ist, aber anscheinend nicht. So. dann war am Bein weiter okay nee, ich habe keine chance glaube ich glaub, das Spiel ist jetzt ein bisschen zu einfach irgendwie ich schon sehr lange nicht mehr eine herausforderung gehabt außer in kämpfen. aber den ich da auch ein bisschen getrainiert habe war auch so schwierig Okay, ich gehe mit meinem relativ casual Team rein. Ich brauche noch nicht mal Juri oder so. Und wir machen das Ding fertig. das oh. mal mal ein überlebt mit ein. Bittelub. Bittelub. Bittelub. Bittelub. Bittelub. ich dachte sogar macht damit sonst nie hm. ähm, ja ich glaube das ding wird nicht gewinnen ah. komplett wenn ich halte ich mal kurz Und wie bekommt er am meisten schaden weil ich mich die ganze zeit wieder hoch hm. ein gott ey. warum tun wir noch immer solche bücher hier machen ey? Wenn der gratis gewartet hätte, er hätte mich fertig gemacht. Aber oh nein. Ja, ich glaube, der war nicht mal meine, ich war irgendwie in Gefahr, zu werden. Hier auch zu gehen. Oh. Na, falsch. Und oben. kommt Weg besser, aber kriegen sogar wieder ein Level ab. Ja, alle kriegen ein Level ab, was oh, sieht so süß aus in ihren Weihnachtsklamotten. So, ich hoffe, das wird ja noch ein bisschen schwieriger. Irgendwann, das wäre ganz schön langweilig. hier Ich scout schon mal voraus und gucke, wie. Äh, nächste ebene aussieht stark die gegner da sind und dann weiß ich wie hoch ich trainieren muss man wahrscheinlich jetzt wieder so ein sprung von abgrund e1 war bestimmt wahrscheinlich wieder einen riesigen sprung so von 20 Leveln oder so nicht so bis Level 175 oder so hoch trainieren muss keine ahnung nehme ich jetzt mal an und guck wir mal, wir sind 158. Ich stell mir vor, ich muss irgendwann bis Level 200 trainieren, um irgendwie voranzukommen. Ich wundere ein bisschen, dass ich nicht den höchsten Schwierigkeitsgrad hier habe. Da kommt auf jeden Fall noch ein Schwierigkeitsgrad. Das ist normalerweise immer so, kommt immer so unbekannt oder so, wie auch immer das heißt. Ne? Und okay, sie bisschen Okay, woher soll ich solchen jetzt hier wissen, wo der richtige Weg ist. Gott, keine Ahnung. Ich mache jetzt erstmal mal einen Schnitt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Parts jetzt alle, wie lange der Part jetzt sein wird. So, ich sollte vielleicht mal nachgucken. Äh, ups, Entschuldigung. Da müssten so 16 Minuten. Das ist ein bisschen wenig. Dann würde ich mal sagen, ja, weiß nicht. Dann werden wir noch ein bisschen Weitermachen ja und aufnehmen, ne? Einfach mal, um zu so gucken, wie es hier noch so weitergeht, ne? Ich mache jetzt aber erstmal hier ein Schnitt und wenn irgendwo Instanz passiert, dann schneide ich euch wieder rein. Also bis gleich. Okay, ein kleiner Ladebricht über die Situation. Ich bin Level 175. Das hat ehrlich gesagt gar nicht so lange gedauert. Alle haben 9999 KP und 999 TP. Das ist doch mal nicht schlecht, ne? Und ja. Das hat nicht so lange gedauert weil ich habe mit patty ihr dingens eingesetzt kritischer moment und da tut manchmal irgendwie die chance erscheinen irgendwie mehr erfahrungspunkte zu, äh, aufzutauchen ne? doppelte erfahrungspunkte und so und das habe ich dann immer gemacht mit diesem kolosseum teamkampf und da habe ich immer doppelte erfahrungspunkte bekommen da habe ich so irgendwie 300.000 erfahrungspunkte pro versuch bekommen allerdings ist dann mittendrin irgendwann irgendwie Erfahrungspunkte mal 10 oder so aufgetaucht und ja. Da habe ich irgendwie so einen Sprung von 166 auf 174 oder so gemacht, glaube ich. Und ich wollte eigentlich nur bis Level 70 leveln, aber da habe ich mir gedacht, da ich jetzt bin ich schon 174, jetzt zu es 101 Level noch machen. Und ja. Nur damit ihr wisst, was unterwegs passiert ist. So. Zweitens, dieses Gebiet ist irgendwie merkwürdig. Und zwar scheint man hier immer einige wege nur zur auswahl zu haben da ist der erste raum zum beispiel ne? ähm, ich habe mir notiert welche wege ich schon abgeklappert bin ne? ich bin als erstes hier nach links gegangen und wenn ich nach links gehe dann komme ich in ebene 4 was irgendwie krass ist <lacht> dann bin ich irgendwie von ebene 4 da gab es auch wieder zwei wege da bin ich ein weg gegangen bin auf ebene 7 gelandet also es ist ja sehr komisch und ich rocke natürlich mal hier die die schulklamotten ne? ich muss mal mit der stelle ein paar gegner töten die hängt noch sehr hinterher mit den gekillten gegnern und ihre tolle fähigkeiten Außerdem also, bräuchte man eine Abwechslung. Ich die ganze Zeit Raven gezockt und seinen -Hasel angriff hier. Gerita, warum greifst du normal an? das warum greifst du normal an? So, und allerdings bin ich ja schon gegangen. Der bringt mich zur Ebene 4. Schauen wir mal, wo uns der rechte Weg hinführt. Ton. Das auch schon mal gut. Gibt keine Schul-Hintergrundmusik äh, normalerweise ist das so, irgendwie was irgendwie äh, Schulmusik neu im Hintergrund, wenn du irgendwie Schulklamotten an hat, weil es glaube ich schon in der neueren ne? aber ja, Grace ist. War das schon? Also das da eingeführt worden sein, das Pär kam ja vorher schon. No, Oh danke Flynn. Ich habe extra hier heiler alles noch ausgerüstet hier in meiner Party. Einfach nur um, damit ich hier mit Estelle ein bisschen kämpfen kann. Unglaublich viel Heilung wollte sowieso nicht. Also. Äh, äh, äh. her schon tot Raven. keine sorge ich wollte jetzt einmal hier so ein gebiet mit euch abgehen um euch dazu zeigen ist euch jetzt nicht angewöhnen Jetzt auch eigentlich schon fertig, und so mit irgendwie zwei basisart einsetzen kann. Naja. Ich, äh. ja, ich glaube, ich muss die großen Viecher erstmal erledigen, weil die tun die ganze Zeit solche anderen Viecher. Es Gegner, sind übrigens so Level 170. Ich habe vollkommen vergessen im letzten Part hier. Ich wollte ja eigentlich nachgucken, wie stark die sind, ne? sind irgendwie verpennt und ja wir sind in 170. Ist das, ne? Ja, wenn die da so rot auf leuchten sind dann rufen glaube ich neue leute fast tot okay, warum greift rita die ganze zeit ich habe sogar ihre ganzen sachen ausgesch. soll warum greift sie jetzt noch dann nichts bei ihr geändert, aber ja warum greift sie die ganze Zeit mit Dings an? Ich verstehe nicht die Strategie geändert oder so. Nein, das wollte ich gar nicht jetzt Zimmer schnell voll. Ja, Art, warum nicht? Ja, verstehe nicht, warum tut ihr jetzt Svitan keine Dinge zu mehr einsetzen? Keine Arzt mehr, keine Zauberarzt. Jetzt auf die Gegner losgehen. Damals war spiel oder was? ich habe übrigens sehr wenig erfahrungspunkte bekommen so jetzt sind wir in ebene 7 gelandet da muss ich mir mal kurz notieren wenn ich hier weitermache um boom, boom so in ebene 7 war ich schon da hat mich der linke weg wieder zurück zu ebene 1 gebracht und ja weiß nicht ob hier noch irgendwie was noch kommt aber ich hoffe es geht ja immer vorwärts dann ne? Den Weg, den ich hier gehe, Und sonst wird das ein bisschen komisch. So linke Weg hat mich zu eben eins gemacht, also muss ich jetzt nach rechts wieder. Also das ist jetzt nicht so schwierig, ehrlich gesagt. Die Dinge immer nur so kurz sind. Oh Gott, Rita, mir! So, jetzt alle auf mich ne? Ich mal einen anderen Charakter spielen, dann spielen wir im flitten hier. Ja. Den habe ich auch noch nicht so viel. Ich bin eigentlich nur am Cell am Spielen gewesen, damit sie immer ihr teufelswaffen hochleveln no aber scheint irgendwie nicht so zu klappen. den hängt auch noch ein bisschen hinterher, so. Also, ja hätten raven schon also seine tp verballert der hat doch diese fähigkeiten mit der dingen hier. der tp heilt. ja genau das kann der wird schön tp ja null haben fast Muss ich bei denen jetzt auch erstmal die ganzen zauber ja wieder entfernen Mein Gott, ey die Kacke. Nicht machen, was ich will. Sollte eigentlich unmöglich für dich sein, irgendwie der LTP also zu Mein Gott, gar Okay, weiter. So, alle TP gleich wieder da, pass auf. jetzt yes, ist schon geschafft. Oh, ich muss niesen. Ja. Ah, Entschuldigung. Ja. Boom, wieder übernehmen damit gleich voll und ja weiter. Kommen wir jetzt hin. Ebene 4 schon wieder. Was? Okay. Und ja, da werde ich natürlich jetzt nicht alles aufnehmen, weil es mir ein bisschen zu so komisch und ich sage euch dann, wenn wir irgendwie vorangekommen sind oder irgendwas finden oder weiß nicht. sie euch jedenfalls gleich. Es geht. Rita? Wie lange ja, okay. ja aber ich bin ein bisschen, weil bin, am um rumalber mit den Klamotten in einen Charakteren für sie bei mir untergefallen <lacht> ah, habe ich aufgehalten. So, ich bin noch mal in Tage gegangen, habe mir hier äh, eine Meteoroide-Klinge geholt, die in einer Kiste war. In Tage und ja, war ein bisschen nervig dahin zu kommen. Deswegen habe ich da jetzt nicht aufgenommen, aber ja, habe es gefunden. Und dann fehlt mir noch ein Stab für Estelle und ich glaube, den bekomme ich, wenn ich hier mit e ihm rede oder ich muss äh, Sie um einen Gefallen bitten. Geht es um das Waisenhaus im Hafen von Torim? Ja, haben Sie etwa von meinem Meister erfahren? Das ist wahr. Er hat uns vor kurzem besucht und wir haben darüber gesprochen. Ja, ich rocke außerdem ein paar andere Kostüme. Nach ihrer Untersuchung wurden wir berichtet, dass Katastrophen in mehreren Städten Kinder zu Waisen gemacht haben. Wir haben beschlossen, als Hilfe für Weisen einen Teil der Löhne von Ratsmitgliedern und Rittern in den Städten zu zahlen. Dazu zählt natürlich auch das Waisenhaus im Hafen von Torim. Haben sich sämtliche Ratsmitglieder und kaiserliche Ritter damit einverstanden erklärt Nur Ratsmitglieder und Ritter, die zugestimmt haben, müssen ein Teil ihres Lohns in Fond einzahlen. Dann weisen sie also in den sauren Apfel und stimmen diesen Plan zu, um selbst besser dazustehen, nämlich ich recht. Außerdem befinden der Rat und die kaiserlichen Ritter sich im ständigen Konkurrenz miteinander. Dieser Junge ist raffinierter, als er aussieht. Das war nie meine Absicht, auch wenn dies für andere so aussehen mag. Aber fällt mir ein, dass ich ihnen etwas geben wollte, ist etwas für mich? Das ist die Insigne für das Amt des Vizekaisers, der blaue Kristallstab. Die Insigne für das Amt des Vizekaisers das ist ein Vizekaiser. Der Vizekaiser dient dem Reich als Zweitrüster baby Befehls, aber und hat fast so viel Autorität wie der Kaiser selbst. Der blaue Kristallstab ist ein ehrengehaltener Schatz der kaiserlichen Familie und fast so bedeutend wie dein Nomus. Das Amt des Vizekrats ist doch jedoch zeitlich befristet und stellt eigentlich keine offizielle Position dar. In einer Zeit wie dieser können wir wirklich jemanden gebrauchen, der dabei hilft, das Reich zu unterstützen. Ich brauche ihre Hilfe, Estelise, wenn sie mir diesen Gefallen tun. Aber ich muss doch die Reise mit allen meinen Freunden weiter fortsetzen. Nein, ich muss nicht. Ich will. Ja, ich verstehe. Sie wären nicht an den Thron gebunden, sondern könnten um die ganze Welt reisen und mir berichten, was sie sehen. Mir fällt nichts ein, was dagegen spreche. Ich weiß nicht, was noch dazu gehört, aber wenn du weiter mit uns reisen kannst, soll ich das doch gut an, oder? Wenn das so ist, werde ich gerne helfen. Ich danke Ihnen dafür. Der blaue Kristallschub wird das Böse ab. Möge er Ihnen auf Ihrer Reise gute Dienste leisten. BK-Stab. Okay, cool. Ich glaube, waffenmäßig haben wir jetzt auch alles, ne? Glaube ich. Mir fehlt aber immer noch was. Ja, ich gucke einfach immer im Internet nach hier nicht 480 Waffen gab es insgesamt. Ich habe jetzt 480. Mir fehlen zwei. Da ist irgendwas anderes fehlt mir immer noch. Gut, muss ich halt nachschauen online. Erst ne mal wir uns den Stab an. Da neue Fähigkeiten. Das ist doch nicht schlecht. Noch nicht mal. Mein Gott. Er ist noch nicht mal stärker. Doch, der wäre stärker gewesen als die anderen Sachen. Aber jetzt brauche ich den nicht mehr. Gut. Eine unvergessliche Reise. Ich bin ein Okay, Einfach in die Haustür gehen und sagen: oh, wir führen die Prinzessin. Ne? Geil. So, rein. oder nicht ich wahrscheinlich auch schon einige verpasst ja 14 Prozent ich glaube nicht dass ich die noch finden werde aber ich werde mein Bestes geben also ja ich sehe euch wenn ich hoffentlich die letzten gegenstände mal langsam finde okay ähm, ich ähm, greife mir noch ein eine weitere Belohnung ab und zwar brauche ich einen Ultra Blau Mantel und ja den scheint nur zu geben wenn man hier irgendwie ein ne event auslöst und ja daran bin ich gerade dabei gewesen man muss tales auf das 30 mal äh, spielen aber man muss zum glück nur immer nur die jetons bezahlen und zum startmenü von dem spiel gehen und dann bekommt man das nach 30 mal also ich muss nicht wirklich das spiel 30 mal spielen was ich sehr gut finde und ja jetzt müssen wir eigentlich diesen mantel hier bekommen was das einzige war, ist das mir noch fehlt Hey, wer spielt denn da unsere Spiele? Wer zieht sich denn da so? Hehe. Hä, hä? Ich sage dir, wenn ich einmal angefangen habe, komme ich nicht mehr davon los. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Das ist so lustig. Mann, wie unreif seid ihr eigentlich? ja da redet die Richtige voll ein Nein, nein, das ist die falsche Richtung. Rückzitspielerin. <lacht> Hehe, oh rita Das stimmt, flache liese Es sah so aus, als wärst du begeistert dabei gewesen. Das war nur. Ich wollte nur sehen, wie schlecht die anderen waren. Ehrlich. Ja, ja natürlich natürlich du hingegen papa pferdeschwanz was meinst du mich was talent papa pferdeschwanz du hast echt was auf den kasten ja ich bin recht geschickt in solchen sachen du stehst auf spiele was klar stehe ich drauf naja aber ich jag ja dann doch lieber frauen hinterher als auf knöpfchen umzurücken ich auch papa ich auch sehr gut junge ich sehe du hast deinen prioritäten klar im griff na großartig, jetzt werden sie auch noch Freunde. Papa, ich kann nicht gut leiden. Ab jetzt darfst du ja gerade spielen, keine Jetons mehr. Ich klasse von ihr, wir liegen auf derselben Wellenlänge. Es kommt mir so vor, als würden wir uns schon seit Jahren kennen. Ja mir auch, weil wir schon so gute Kumpel sind, werde ich dir einen Spitznamen geben. Er ist mit Pferd schwänziger Zocker. Klingt doch gut, oder? Hey, gefällt mir. Das ist ein wilder verrückter Name. Der passt zu mir. Weil sind echt nicht mehr zu retten. Ja, trotzdem hardcore gamer und ultra blau um Okay, okay ich meine so haben wir jetzt alles nein ihr fehlt immer noch was okay man da kommt kein kostüm mit Ne? wäre richtig cool gewesen nämlich Nö. der controller gibt du nie und immer aus der hand und was ist wenn du mal musst ja dann Flashchen. Gut. Ähm dann sehe ich euch wenn ich den nächsten item jagd bin jetzt gleich Musik